Also Leute, was ist das hier? Ist das Truman Show oder was geht ab? Freie Energie so einfach, ey, das gibt's doch da nicht. Das kann doch wirklich in euer Ernst sein, oder? Normale Gleichrichterbrücke. Die Wechselstromseite, eine Seite davon an irgendeine Erde, die ihr findet, ne? Ja. Einfach ans ein andere Ende fassen. Tschüss! Gibt es sowas auch noch? Hm. Ja, gut. Wirken wir als Biokondensator, he? Hä? Ja. Ja. Cool. Ja, ein schöner Kondensator bin ich. Mhm. Ja doch überall. Mhm. Ja und dann steht man hier so rum und probiert ein bisschen aus, ne? ja ist doch auch ab und zu mal geleuchtet, ein bisschen jedenfalls nur, ja das ist hier ähm, ne, 12 Volt, kommt von einer Autobatterie, wird das gespeist, hat absolut keinen Kontakt mit irgendeinem Netz oder mit irgendwas anderem, ja auf der anderen Seite habt ihr die Erde, ne? Uh. Was ist Sache? Das? Hm. Das so ja was Verrücktes. Ja, wenn es also wirklich nur darauf ankommt, dass vor der Gleichrichterbrücke auf der einen Seite eine Erde angeschlossen ist und auf der anderen Seite irgendwas, ne, was diese freien Elektronen einsaugt, sagen wir es mal so. Am besten ein bisschen mit Schwung. Ne? Hm? Ja. Funktioniert es denn dann auch mit einem Bedini Motor? Hm. Also, hier ist die andere Seite, ne? Und die geht bei mir auf den Bedini Ausgang auf Plus, ne? Also da wo dieser Gleichrichterdiode bei euch am Transistor weggeht. Ja, die andere Seite bleibt offen, ne? Also Rein theoretisch zieht dann die Batterie irgendwas ne? mit der Batterie, mit der Autobatterie. Werde ich nicht betreiben, 12 Volt. Die ist auch überhaupt nicht geerdet, also steht hier komplett frei. Hm. Geht's oder geht's? Ich nehme alles im Blick. Ach, das habe ich mir wieder toll ausgedacht hier. Moment, das machen wir anders. So, so ist es ja selbe, ne? Eigentlich nach wie vor hängt an der Erde dran die eine Seite. Und auf Haufen Verbraucher. Mehr als das hatte ich jetzt nicht gehabt. Okay, na dann. Warum bin ich aufgeregt? Hiss, hiss, hiss. Das schön finde es auch noch? Hm. Krasse Sache. Aber vorhin hat er doch auch so schön oszilliert. Wahrscheinlich schauen, ob ich so mal Das ist und kleiner. Hm, wieso geht es jetzt nochmal? Moment. Also irgendwie. Aha, so nett. Aber so ungefähr sollte es klingen. endlich herausgefunden wie sie selbst oszilliert. Okay, also das hier einfach an den Ausgang, Bedini-Ausgang, ne? Jawohl. Okay, Moment. Da brauche ich zwei Hände für. Hm. Also den hier in irgendeiner Zwischenposition halten. Merkt ihr dann schon, dass er dann anzieht. Yo, so ungefähr habe ich das gemeint. Ja, weil, dann muss man halt jetzt noch irgendwie halten, ne? Ja, weil, diesen Punkt hier, seht ihr? Aha. Dann geht's nicht. Ach, dann ist er wohl hier Halt. Aber ja. Fertig.